Du hast das ist ja ziemlich lange ausgehalten alles, ne? Gibt es da eine Tapferkeitsmedaille dann? Also meine Partei hat es nicht mit einer Tapferkeitsmedaille, nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Spaß, es war auch eine enorme Spannung für mich, denn ich habe ja tagsüber geheime Militärforschung getrieben. Das ist ja an sich schon eine spannende Sache, geheime Militärforschung in einem völlig abgeschlossenen Gebiet, wir hatten an den Türen keine Klinken, ja? wenn man rein wollte, hatte man entweder einen Schlüssel oder, oder musste telefonieren. Und da musste man auch wissen, mit wem man spricht vor der Tür, damit man reinkommt. Solche Arbeit habe ich gemacht und wenn ich dann hier abends kam, war eine ganz andere Welt. Also geheime Militärforschung tagsüber und dann hier solche Leute, so ein buntes Völkchen, das ganz andere Vorstellungen hatte, die ich langsam inhaliert habe, mir sehr gefallen haben, sehr viel Spaß gemacht haben und immer wieder den Angstschweiß auf die Stirn, weil ich immer wieder mich verantworten musste. Nun haben wir uns noch nicht gekannt, als ich hier nee. in Gebietsking war. Aber wie gesagt, nee. Äh, das habe ich, hab ich gerne gemacht durch diese Leute, die haben das ja unterwandert. Den, den Ausschuss also so, jetzt? Ja. und dabei gezielt und das war spannend. Mhm. Nein, vorher war ich äh, stur und äh und, äh, Ach, Sie waren also Sie waren Nicht stur, aber, aber ich habe das gemacht. Äh, jeder WBA lief, lief das. Ja. Das waren ja äh, Sachen, die, die nötig waren. Nicht? Sagen wir, dass man eine Baukommission hatte, die sich um den Zustand der Häuser kümmerte und ja. vorgeschlagen hat, mit was in welchem Haus gemacht werden muss. Ja. Es war immer wieder dasselbe: Dachdecken. Weil alle Dächer kaputt waren hm. und die Keller trocken machen, zum ja. Beispiel. Oder die und aufpassen. Aufpassen war mit, ja, natürlich. Es gab, ja, die HGL-Vorsitzenden, die, die hatten ja auch bestimmte Funktionen, zu ja. sagen, wir trägt welchen Westbesuch ja. und so unter anderem. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das die HGL-Vorsitzenden sagen mussten. Da Oder derjenige, die ja, das Die Hausbuch die war, Hausbuchführer. Genau, Sie wissen es. Die wurden befragt von den entsprechenden Kräften der VP oder, oder dem MFS. Wer kommt denn hier öfter zu Besuch? Was steht für ein Auto vor der Tür? Was hat das für ein Kennzeichen? Und so? Wir haben ja, das hatte Holtfreder eingeführt, Versammlungen in Wohnungen gemacht. Üblich war es, dass wir uns im Prater trafen, da hat sich der WBA, der Wohnbezirksausschuss, getroffen. Aber, aber die eigentlich interessanten Sachen wurden außerhalb dieser offiziellen Sitzung und ohne die meisten, die dabei waren, in Wohnungen besprochen. Aber ich erinnere mich auch, dass Holzfrieder mich das erste Mal zu seiner Truppe mitnahm, die hinter ihm stand. Und er hat gesagt, das ist hier dieser Tab, der Vorsitzende. Und äh, wir wollen mal heute sprechen über die Arbeit auf dem Hirschhof, wie wir das organisieren und da haben einige gesagt, wenn der hier ist, gehen wir, ja, verständlich, verständlich. Wenn der hier ist, ja, einige sind glaube ich abgehauen, andere haben gesagt, dann sprechen wir nicht. Oder so. Aber Holtfreter hat sich auch durchgesetzt und ich bin auch geblieben. Ja? Es war mir ein bisschen peinlich natürlich, ja? wenn du auf solche Ablehnung stößt. Aber das war gut und von denen auch korrekt und mutig. Ja? Ich hatte also mit dieser ersten wir geschichte wie gesagt, mit deinem Vater zu tun. Mhm. Und dann hat er sich von sich aus angeboten, mhm. wolltet mal sehen, dann kam man zu einer Probe. Mhm. Und dann, sagt, dann hat er so äh, angerufen bei mir und sagte, äh, wenn es dann an die Abteilung Kultur geht, da komme ich mal mit. Da, ja, da kannte er da irgendeine Dame. Da ja, nee, und da hat er dann im Prinzip auch die Erlaubnis durchgesetzt. Mhm. Und dann weiß ich gar nicht, wieso war dein Vater das nächste Mal auch maßgeblich daran beteiligt, dass wir die Urführung des Stücks am Kollwitzplatz machen konnten. Mhm. Ja, da hat er vielleicht mit den -Leuten oder leuten so zu tun. Ja, den, äh mit, also da mhm. so habe ich dann meinen Vater kennengelernt. Und, mhm. und der macht noch äh, dort am Hörschhof mit? Oder? Naja, naja, jetzt passiert da, weiß ich nicht, was überhaupt da passiert. Wenn, dann machen die Leute, die sich da kennen, ja. irgendwas zusammen. Mhm. Das ist ja nicht mehr so, mhm. geht ja nicht mehr über den bba vorsitzenden nee, nee. Aber, ja. aber er hat die Wende überlebt, oder was? Oder haben Sie ihn kaputt gemacht? Nee, kaputt gemacht haben Sie nicht. Nee, nee, nee. Er, hat, er hat natürlich keine Arbeit mehr, also keine, äh, hm. die, die für die er also einen Fulltime-Job hat. Ja, also. äh, er macht jetzt, macht jetzt so für Verlage, so Recherchenarbeiten Aha. und so. Aha. Und, und kriegt eine Rente. Von, ja. Obwohl er eigentlich so ein Arbeitstier ist. Also ja, klar. Nicht, nicht kann. Mhm. So. Aber die ja, Leute, ja. denen er sozusagen geholfen hat, die haben sich nach der Wende so nicht gegen ihn gewendet. Nee, so als nee. äh, Altlast oder so, wie man die nee. ja viel hat nee. da. Mhm. Gerade am Kollwitzplatz ist es ja vielen passiert. Ja, ja. nee, die, die Probleme hat er nicht. Ja, dann Wann war ja, das mit dem Schadstoffstück? Ich denke 88. 88 oder 89? Nee, ich. nee. Es, es war. Oder in, schon eher noch ein Spätsommer. Es war Spätsommer ja. 88, ich. Das ja. war so ein Stück, das haben die in, in, in Frankfurt, glaube ich, oder spät spielen wollen und durften nicht. Und da haben wir ihnen angeboten, hier auf dem Hof machen was. Ihr das könnt ihr herkommen und könnt es machen. Ne? Eine der Überraschungen für mich. <lacht> und dann sind die hierher gekommen und haben die Schauspieler und haben sich da unten hingesetzt und haben es einfach gelesen, das Stück. Ja. Ein böses Stück? es war ein sehr böses Stück. Ja. Ja. Das hast du ja auch so empfunden. ist das nicht relativ lächerlich, aber äh, damals war es äh, relativ böse. Ja, ja, so äh, haben das meine Genossen auch äh, aufgefasst. <lacht> Dann haben sie es ja richtig verstanden. Ja. Aber sie saßen schon damals mit, mitten im Publikum, man hat sie gesehen. Es soll auch ein Fotograf äh, von Ihnen dabei sein? Ja, das kann sein. sein ja. Habt ihr da nicht ein, ein, ein, ein kleines äh, äh, Bubenstück getrieben? Nein, nein, nein, gar nicht. Wenn man bedenkt, dass äh, auf dem Hirschhof die Uraufführung, die deutsche Uraufführung von schartrows Stück »Dalsche, Dalsche, Dalsche« stattgefunden hat, verstehst du, das war ein Knüller, äh, äh, ein böses Stück über äh, den ja, Kommunismus, ein böses Stück, ja, und wir hätten es so nicht kennengelernt. Ich. Aber das waren Aktivitäten von Bernd. Der hat die Schauspieler rangeholt. Die durften das nicht spielen am Theater in Frankfurt oder? Aber hier haben sie die Lesung gemacht und die war ja so gut besucht. Und, und da war noch etwas Besonderes. Es war ein Fotograf, der schlich darum und äh, nahm nicht die Schauspieler auf, sondern das Publikum. Und äh, die Jungs um Holtfrieder waren so frech dass sie, weil sie vermutet haben, es einer von der Staatssicherheit, ihn festgenommen haben, ihm den Film rausgenommen haben und sie haben den Film später entwickelt und wir alle haben Bilder davon, was der vermutliche Stasi-Fotograf aufgenommen hat. Das ist, finde ich, schon auch ein ganz hübsches Stück, ja, was da gelaufen ist. Also die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, wären ohne TAP nicht möglich gewesen. Weil da hatten wir eine Arbeitszelle gemacht. Also ich habe die immer mit organisiert. So mhm. verantwortlich natürlich mit vielen Leuten. Ne? Ja, Aber ja. Äh, so die Sachen angeschoben. Und TAP musste dann immer seinen Kopf hinhalten. Und es kam jedes Mal die Prügel. Mhm. Ob das nur eine, eine Filmvorführung war, eines amerikanischen Films zum Beispiel. <lacht> ja, da musste er dann am nächsten Tag zur SED-Kreisleitung und warum? Ja, ein amerikanischer Film. <lacht> und hat er dann den Druck an euch weitergegeben oder nicht? Oder wie, wie hat er sich euch gegenüber verhalten? Ja, er war in einer schwierigen Situation. Ja, er, er, er sollte den Druck weitergeben, aber er hat ihn natürlich nicht weitergeben, weil er innerlich völlig auf unserer Seite war. Er, aber er war wirklich auf eurer Seite? Er war völlig ja. auf unserer Seite, ja. Und also was ich ihn ganz hoch anrechne, ist, dass er damals, also er war ja im, im Institut für Atomsicherheit, hat er gearbeitet mhm. und als damals Tschernobyl war mhm. und in der DDR ja nie was offiziell drüber erzählt wurde. Es wurde immer ja, verharmlost. Man wusste es aus dem Westfernsehen bestimmt. Aus Schernobyl Westfernsehen noch. wusste man das, aber ja. Ja, offiziell... Naja, man wusste es Westfernsehen. Westberliner fernsehen war aber weit weg, ja? also es ja. ist, obwohl dort ein paar hundert Meter weiter äh, Messungen angestellt wurden, in, in den Buddelsand zum Beispiel. Ja. So, und TAP hat uns, hat uns, also alle Leute, die hier sind, die auch kleine Kinder hatten, informiert über die Messergebnisse, die sie gemacht haben. Sag mal. Also so eine Bruchstücken findet man ja überall. Ne? Das, das ist richtig. Ne? Weil du sagst, Bruchstücken findet man überall. Was macht mein Vater eigentlich? <lacht> Den? Der den macht er noch ja macht er noch den Hirschhof weil Nee, ja, hat er hat ja das selber hat er ja nicht die mehr ja, ja beim WBA ja, so, war er war früher da sehr aktiv ja. Sicher, nee, der hat doch bei der gefördert. Entstehung der Geschichte nee, war, der war er, er einer von den Aktiven ja das kann durchaus sein und die Teile die äh, da, da rumliegen der hält sich dann sind oft, die der wohnt die noch in der Oderberger Straße aber die Teile die da rumliegen die sind doch vom Schloss die oder sind vom sind die Schloss ja ein, paar, ein mhm. einige wenige Teile Aha. vom Stadtschloss und wie sind die da hingekommen ja, das bezieht sich meiner Kenntnis, da habe ich überhaupt keine Ahnung, aber es gibt ja auch äh, Schlossteile im Buch, die wurden also systematisch gelagert. Ja, na, na Buch gehörten sie auch hin, da saßen sie doch davon, Da dieser, äh, es gab es so eine Abteilung, die, ja, die ja, das ja. gesammelt hat, so. ja, ja. Naja. aber wie das, das äh, dort hingekommen ist, keine Ahnung. Früher ist ja nebenan in dem kleinen Laden mein Atelier gewesen, das weiß der ja mhm. Diese mhm. ganzen Tanzzeichen, Partys, Feste und so weiter stattfanden. Dann bin ich hier rübergezogen und habe mit diesen Projekten angefangen und habe ja in den letzten, ähm, also vor fünf Jahren, ja das auch geschafft, mir eine große Wohnung auszubauen in dieser Straße, mhm. im Vorderhaus. Das ist ja immer dieser lange Weg der Leute, die nach Berlin ziehen. Die, damals war es so, Anfang der 70er Jahre, wohnten alle Freunde von mir im Hinterhaus und vierter Stock. Mhm. So, dann fängt man an runterzuziehen mit den Jahren und nach zehn Jahren beginnen dann die ersten Schritte ins Vorderhaus, mhm. so, das kennst du ja, ne? So, und nun kam das Politbüro auf die Idee, das umzuorientieren und zwar weg vom Neubau auf der Wiese hin in die Innenstädte weil in den 20 Jahren die Innenstädte vernachlässigt wurden. Aha, aha. Also Leipzig, ja. wenn du da warst, weißt ja, ja, du, ja. Ich, ich, ja, ja. Und gleichzeitig ja auch das ganze Handwerk nicht mehr ausgebildet wurde. Es gab also kaum ja. noch äh, Zimmermänner und Tischler ja, und die also ja, wirklich ja. diese Gewerke. Äh, noch konnten auch ja, das ja, Handwerk das Problem kann ich gut so, und gleichzeitig hatte man ja alleine um Ost-Berlin acht Plattenwerke gebaut gehabt Aha. die einen ungeheuren Ausstoß hatten an Platten täglich ja, die haben diese Platten gebaut für die diese für Platten, Platten ja ja, ja, ja. Also die sind ja industriell richtig Aha. gefertigt worden ne? so und diese Investitionen dieser Plattenbauten ja. die waren auch noch nicht abgeschrieben die waren also es waren Milliardeninvestitionen so und nun war das Problem auf der Wiese kann man nicht mehr bauen aber täglich rollen die Platten raus und deswegen hatte man gesagt, jetzt müssen wir in die Innenstädte rein, ganz berg ja. zum Beispiel, großflächig abreißen mhm. und dann dort weiter in dieser bewährten Weise weiterzubauen. So und da äh, ist man auf unsere Straße gekommen. Ich denke, weil sie mehrere Vorteile hatte für diesen Zweck. Erstmal ist sie sehr breit, mhm. man konnte also eine schöne Kranbahn aufbauen. Das ist ja die Erde. Dadurch, dass ja die Mauer da war, war sie ja sozusagen am Rand. Ja. ja, also ja, die große Unsicherheit war ja, wie reagieren die Leute, die da wohnen. Mhm. Und, und das Pilotprojekt Oderberger Straße sollte das ja gerade zeigen. Ja, wie kann man doch tausend Leute, die da wohnen, umsetzen andere Wohnungen wie funktioniert das im ganzen, ganzen Ablauf. Und, und ihr wusstet das alles, oder ihr wusstet das nicht? Ja, wir wussten am Anfang das natürlich nicht. Wir, am Anfang haben wir von Leuten, die in der Bauakademie gearbeitet haben, das gesteckt bekommen. Mhm. Die sind also, also über Bekanntschaften, Freunde, so kam das Gerücht. Und dann haben sich doch eine ganze Menge in der Bauakademie bereit gefunden, uns zu informieren und zu unterstützen. Ja, die haben natürlich riskiert, dass sie dort rausfliegen, wenn das bekannt geworden wäre. Aber da war natürlich auch so eine Stimmung bei vielen. Mm -hmm. ne? So jetzt, also weiter geht's nicht. Also die, diese Neubauten, Marzahn und so, haben sie ja noch alle mitgemacht. Aber jetzt die Innenstädte abzureißen, ja, das ist, ist Wahnsinn. Die Wahnsinn ja? Und dieser ganze, ganze Hintergrund, mit dem, dass es vom Politbüro in Auftrag war, das haben wir dann so nach nach mhm. erfahren. So, nun hatten wir aber hier in dieser Straße ja gut funktionierende äh, Kommunikationssystem durch diesen Hof. Mhm. Ja. Also an anderen Straßen hätte es nicht so gegeben, dass, also, dass man in der Straße hier hunderte Leute kennt. Ihr kanntet euch einfach immer durch dadurch, ja, durch, dass ihr auch durch die gearbeitet wir haben hier im gearbeitet, ja. gepflanzt und, ge, und gegossen und, oh. und, und also man kannte sich aber durch die Veranstaltung mhm. auch kam immer mehr mhm. Leute ja, dazu. Ja. Ja. Und und dadurch hatten wir natürlich eine Möglichkeit, hier Widerstand dagegen zu organisieren. Ich denke, das war mit das stärkste Stück, das wir gemacht haben. Ich, ich war ja mitbeteiligt, wenn auch am Rande, dass wir erreicht haben, dass die Straße nicht abgerissen wird. Es fing damit an, dass ich von meiner Partei oder auch vom Stadtbezirksbürgermeister Harry Nilka, den ich gut kannte, informiert werde, wenn er das Gebiet abreißen will, in dem ich hier eingesetzt bin als Vorsitzender. Das war gar nicht so, sondern die Jungs und Mädchen um Holtfräser, die haben das erkundet. Ich weiß nicht, ob du mitbeteiligt warst. Ihr, ihr habt herausgefunden, die, die Oberen wollen die Straße abweisen. Dafür wurde ja auch vom Westen ein Stück Land dazu getauscht. Und wurden ja hinter die zwei bestehenden Mauern am Ende der Straße nochmal zwei gebaut. Ja. Und, und dass wir das verhindert haben, also ich sage mal, wir, ich muss betonen, dass ich ja erst mal gar nicht gemerkt habe, dass der Abriss äh, stattfindet. Dann sind wir aber geschlossen äh, in einer Größengruppe zum Bürgermeister gezogen vom Pressauberg, zu Harry Gnilka, und, und haben da vorgetragen, dass das nicht so geht. Das hat aber noch eine andere Seite, weil ähm, es war ein geheimer Plan, der Abriss. Er wurde öffentlich gemacht durch... Die Gruppe Holtfreder. Aber es gab natürlich nie eine Befragung der Menschen, die hier lebten, ob sie nicht vielleicht doch für einen Abriss wären. Denn man muss sich vorstellen, bei der Wohnstruktur, bei der Wohnraumstruktur, die es gab, bei den Häusern, den verfallenen Häusern, gab es natürlich viele Menschen, die hätten sich gewünscht, dass hier so was wie ein Thälmann-Park entsteht, Neubauten, Plattenbauten, dass es zum Beispiel eine Innentoilette gibt. Nicht? Wir haben ja, wir haben ja heute noch viele Häuser mit Außentoilette, ja. Und da waren wir nicht demokratisch, nicht? Wir sind nicht so weit gegangen, dass wir die Bevölkerung gefragt haben, was natürlich auch wieder sehr schwer gewesen wäre, weil ein ursprünglich geheimer Plan. Geheim bleiben sollte, die Straße abzumeißen. Das sollte überfallartig kommen. Aber es gab ja dann später Plakate und, und große Treffs im Prater, wo die Leute, also die hier leben, erfahren konnten, was da passieren soll. Ja. Das wurde ja ziemlich gut und genau vorgetragen. Ja, ja. Der, der da gab es ja viele Arch engagierte Leute auch. Es gab viele engagierte Leute, es gab äh, oppositionelle Architekten. Ich, ich nenne sie mal Oppositionelle, ich habe ein bisschen Schwierigkeit, weil man fragen kann, ob es in der DDR eine Opposition gab. Es gab eine, äh, aber auch das war eine Art Opposition. Es gab Architekten, die haben gesagt, hier kann man was ganz anderes machen, man kann die Häuser sanieren, die sind fast 100 Jahre alt, aber es gibt Möglichkeiten, die äh, zu erhalten und die halten dann noch... Noch 20 Jahre oder länger, aber es kam auch Roland Korn, der Stadtarchitekt, und ich musste die Versammlung leiten. Kann man sich vorstellen, wenn jetzt einer hier einen Zaun hinbaut, dann ist er in der Nacht wieder weg, bin ich mir sicher. Ja, aber das wird jetzt wahrscheinlich langsam so wegkommen. kommen. Vor allen Dingen ist es schlimm, wenn die Leute in den Häusern, die hier dran wohnen, sich aufbringen. Ja, da müssen wir vielleicht mal eine, eine Veranstaltung, mal eine Versammlung machen. Einfach die Leute mal einladen und auch sie nochmal erinnern, also dass das ja eine Geschichte auch hat, ne? dass das von den Leuten, die hier wohnen, auch gebaut, selber gepflanzt wurde, gebaut wurde. Mhm. Und dass, wenn die Leute hier nicht zusammenhalten, dann doch ganz schnell wieder Zäune hier entstehen können. Ja? Oder ich habe ja mit dem eigenen Eigentümer hier von der Zwölfmal gesprochen, da gab es ja schon Absichten, hier wieder äh, ein Gewerbe anzusiedeln hier hinten. Hier hinten? Ja. Naja, das, ist, das war zwar als Drohung mehr gemeint, denke ich mal, weil er das Grundstück abgekauft haben möchte von mhm. der Stadt. Was ich auch verstehen kann bei den Grundstückspreisen hier. Mhm. Aber ich meine, Wir haben ja damals vor zehn Jahren dafür gesorgt, dass die Straße nicht abgerissen wird. Ne? Hätten, hätten wir vielleicht nicht machen sollen, dann wären die Häuser alle weg. <lacht> wir hätten hier schöne Neubauten gestanden mit einem großen öffentlichen Hof, Parkanlage. Naja, mhm. aber die Vorstellung, dass hier Plattenbauten ja, okay. stehen wie Marzahn. Was also die Leute kriegen, kriegen in den normalen Mieterhöhungen schon immer mehr Panik. Und da sind ihnen jetzt diese 10 Mark Betriebskosten, die sie vielleicht sparen könnten, wichtiger als die Geschichte, die hier vielleicht dranhängt. Und sie kommen wahrscheinlich auch kaum noch. Also die Leute, die hier wohnen, da gibt es eben einige, die wahrscheinlich noch nie hier hinten waren. Die jetzt in ihre Wohnung gehen und ihren Fernseher anmachen. Dann hm. hörst du da hinten die Zauberflöte? <lacht> ja, Hast du denn schon mal Akten gelesen über dich? Nein, nein, ich habe sie auch nicht angefordert. Ich bin nicht so sehr scharf drauf. Ich bin zwiespältig da. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Aber ich habe eine Akte gelesen und. Ich muss sagen, es ist erstaunlich, geht über den Hirschhof und ich hatte die Chance, das zu lesen. Einer, einer von uns hieß Hirschhof. Bernd. Du kannst ja denken, wer das war. Das war der Deckname oder, oder der Name für den operativen Vorgang. Es war Bernd und auf ihn waren unheimlich viele Leute angesetzt und, und er erschien eben doch höchst verdächtig hat eine dicke Akte, allein mit der Sache Hirschhof. Ja, da war ja auch im Stadtbad ein Dokument ausgestattet. Ja, aber es sind ein paar hundert Seiten, denke ich. Es ist spannend, interessant, auch wenn man hört, wer sich dazu hergegeben hat, das auszuspionieren und zu spitzeln. Aber es sind natürlich auch ganz platte, ganz platte Sachen drin. Banale Geschichten. Aber ich bin dem Bernd dankbar, dass er mir das mal zu lesen gegeben hat. Dabei kam raus, dass einer mich häufig ausgenommen hat. Ich, ich weiß nicht, wer es ist. Bernd weiß auch nicht, wer es ist. Ja, er hat hat es mich immer, ja der hat mich gefragt, so. ausgefragt. Mhm. Und so. Fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, wer es war. Kann mich nicht erinnern, aber. Der wollte wissen, na, was haben die denn gesprochen oder so. dann habe ich gesagt, äh, habe ich nicht gehört, ich war so weit weg oder sowas. Irgendwie instinktiv habe ich vielleicht doch gemerkt, dass der äh, mich ausholen äh, will oder die, wir wissen nicht mehr. Aber ich denke, das ist eine echte Gefahr, dass äh, gerade mit dem Umzug, Regierung nach Berlin, sehr viele kommen. Es wird attraktiver, auch solche schäbige Gegend wie unsere. Sie werden die Häuser rekonstruieren, renovieren und, und dann werden wir die Miete nicht mehr zahlen können. Das scheint eine echte Gefahr. Da kommen wir ja wieder auf Leute wie Bernd Holthreder zurück. Und die neue Form von WBA heißt ja inzwischen, wir bleiben alle. Ja. Und Bernd ist ja dabei, mit anderen da Kräfte zu mobilisieren, die einfach die gewachsenen Strukturen hier erhalten und was für die Leute tun, die hier leben. Und da ist er äh, unaufhaltsam. Er ackert wie verrückt äh, an solchen Sachen. Im Moment finde ich ein bisschen schade, dass Bernd eine Arbeitsstelle hat und so wenig vor Ort ist. Ja, ja er vernachlässigt seine gesellschaftliche Arbeit. Etwas. Das müssen wir ihm vorwerfen.